Ein hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Metalizer. Wir schauen uns Frozenheim an, diesmal den Modus Überleben. Das heißt, wir müssen Wellen abwehren. Wir haben dazu verschiedene Karten und ja, wie der Name Wellen schon sagt, kommen immer mehr und mehr Feinde und wir müssen gegen sie kämpfen. Kurz zum Hinweis, ich habe äh, experimentelle Karten ausgebildet. Es gibt diesen, oder experimentelle Karten sind aktivierbar in Frozenheim. Uh, mir ist dabei aber aufgefallen, dass der Seed Metalizer und auch Metalizer 87 nicht so gut funktionieren, weil es da irgendwie kein Wasser gab und ähm, auch das, was Ressourcen anging, war irgendwie ein bisschen knapp. Deswegen habe ich hier eine Standardkarte genommen. Ähm, überleben bedeutet, wir müssen schnell bauen, denn wir sehen auf der linken Seite einen Hinweis, wann die nächste Welle kommt. Das heißt, wir haben 20 Minuten Zeit und dann kommen die Wellen. Und wir können theoretisch auch endlos viele Wellen einstellen. Ich habe mich hier am Anfang für 25 Wellen entschieden. Und zu Beginn, wenn ihr diesen Überlebensmodus spielen wollt, dann schaut euch auf jeden Fall auf der Karte um. Guckt, dass ihr solche verlassenen Wagen, verlassene Orte wie diesen hier findet. Denn dort gibt es immer mal wieder coole Ressourcen oder gute Ressourcen. Nicht coole, sondern gute Ressourcen, die ihr auf jeden Fall braucht, um Einheiten auszuheben. Und wenn ich euch noch einen Tipp geben darf, gleich zu Beginn, kein Spoiler, aber schaut, dass ihr mit euren Ressourcen gut haushaltet. Denn ähm, einige der Ressourcen sind ziemlich knapp. Und wenn euch etwas passiert, dass euch eine Ressource plötzlich ausgeht, die ihr nicht mehr beschaffen könnt, ihr sie aber braucht für eine Weiterentwicklung, beispielsweise für den Marktplatz, ähm, tja, dann habt ihr ein Problem. Man kann einstellen, dass man äh, die vollen Ressourcenkosten zurückbekommt beim Abriss von Gebäuden, aber eigentlich möchte man ja keine Gebäude abreißen, um andere zu bauen. Ähm, deswegen ja, schaut am besten. Frozenheim an sich äh, ist gerade letzte Woche, also letzte Woche Donnerstag. Äh, und zwar war das der 16. Juni 2022 aus dem Early Access äh, auf Steam erschienen. Da war jetzt eine ganze Zeit im Early Access. Jetzt ist die finale Version draußen. Ist so ein bisschen Städtebau-Strategie, mit passendem Wikinger-Setting. Ich hatte dazu schon ein kleines Vorstellungsvideo gemacht, wo ich euch das Tutorial auch gezeigt habe. Und falls ihr dieses Video am Samstag, den 18.06. oder Sa Sonntag, den 19.06. schaut, es gibt da noch ein Gewinnspiel bei mir auf dem Discord. Äh, das Ganze geht bis Sonntagnachmittag. Da könnt ihr einen von zwei Frozenheim-Keys gewinnen. Also schaut gerne mal rein. Link in der Beschreibung. Aber auch sonst... Seid ihr natürlich herzlich willkommen bei mir auf dem Discord. Und ähm, ja, wir fangen jetzt hier erstmal an. Ich habe eine Holzfällerhütte gebaut. Ich habe ein paar Dorf, äh, also ein paar Hütten gebaut für unsere Dorfbewohner. Wir können mit der alt auch sehen, was unsere Dorfbewohner gerade transportieren, wie viele Leute in einem Gebäude arbeiten. Äh, das ist ziemlich gut gemacht. Und auch, wie gesagt, grafisch ist es echt schön. Wir haben verschiedene Jahreszeiten. Die Jahreszeiten wirken sich aber nicht nur optisch aus, sondern auch äh, spielerisch. Wir haben zum Beispiel einen Obsthain oder eine Getreidefarm später. Ähm, und dort ist es so, die arbeiten halt im Winter nicht. Surprise, surprise, denn äh, die Wikinger hatten noch keine Gewächshäuser. Zumindest ist mir davon nichts bekannt. Falls das ein Irrtum sein sollte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber ähm, ich bin äh, selten gelesen, dass Wikinger oder bisher noch gar nicht gelesen, dass Wikinger äh, die hohe Kunst der Gewächshäuser beherrscht haben und dort Erdbeeren. Und äh, andere anderes süßes Obst angepflanzt haben. Äh, jetzt ist es hier so, ich versuche dann gerade jetzt diese so Häuser hochzuziehen. Ich hätte schon ein paar Versuche vorher, muss ich auch ehrlicherweise gestehen. Das war gar nicht so einfach. Ähm, denn die Gegner kommen schon ziemlich, ziemlich heftig. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal einen kleinen Zeitsprung. Und zwar schauen wir uns mal an, wie es denn aussieht, wenn die erste Welle kommt. Hier sehen wir jetzt halt eben, ich habe jetzt wirklich angefangen, erstmal mich um die Grundressourcen zu kümmern. Also Holz, Stein, äh Erze und äh Nahrung. Nahrung ist übrigens sehr, sehr wichtig. Eigentlich ist alles wichtig. Also guckt, dass ihr alles baut. Baut einen Fischer, baut eine Jagdhütte, baut genug Häuser für eure Leute, kümmert euch um Erz. Also ja, im Prinzip kümmert euch um alles. So, wir springen mal zur ersten Welle rüber. Ja, wir haben jetzt hier noch eine Minute und 50 bis die erste Welle kommt. Ihr seht, es hat sich ein bisschen was verändert. Ich habe äh, mittlerweile drei Fischerdörfer. Ich habe ähm, im oberen Bereich ein Trainingslager für unsere Soldaten ausgehoben. Äh, und wir haben jetzt hier verschiedene Einheiten. Ähm, ich habe unter anderem zweimal Bogenschützen. Äh, ich habe Schildträger. Ich habe Axtkämpfer. Und den Berserker wollte ich auch noch mal irgendwann freischalten. Ähm, ich persönlich habe festgestellt, dass mit dem Clan des Wolfes äh, wir hier sehr gut fahren können. Ich habe aber auch hier jetzt schon eine Taverne errichtet. In dieser Taverne wird Met produziert. Und ähm, ob ihr es glaubt oder nicht, nachher beim Tauschen ist Met echt Gold wert. Also äh, guckt, dass ihr ein paar schöne Bienenkörbe da irgendwo hin platziert, irgendwo hinzimmert. Ähm, und dann schaut einfach mal, dass ihr das Ganze macht. Ich habe es jetzt hier ein bisschen falsch gemacht. Mir ist natürlich eingefallen, ja natürlich, ich muss ja... Den Wegpunkt, also da, dort, wo die ähm, arbeiten, muss natürlich eine richtigen Ort und Stelle sein. Und hier ist schon die erste Welle angegriffen. Uns haben nämlich Wölfe attackiert und mein Plan war es, ich, hab, ich bin äh, ziemlich clever, haha. Ähm, und zwar, dass ich meine Einheiten, Einheiten in, in den hohen Büschen hier im hohen Gras verstecke. Denn dann haben wir einen Angriffsbonus oder einen Verteidigungsbonus, je nachdem wie man es sieht. Es kam aber zum gleichen Moment noch eine nächste Welle. Das habe ich gar nicht mehr mit gerechnet gehabt. Ich habe gemerkt, ups, äh, da kommen ja doch noch mehr. Und ähm, es gibt aber, wie gesagt, hier den Vorteil, dass wenn wir aus dem, äh, aus dem Dickicht heraus angreifen, wirklich einen Vorteil haben. Und das hat sich echt bezahlt gemacht. Das war wirklich, wirklich gut, dass ich da rechtzeitig äh, dran gedacht habe. Es war eher ein Zufall. Aber es macht ja irgendwie auch, oder es ergibt Sinn, macht Sinn. Ich sage immer, es macht Sinn, ich weiß. Ihr werdet mich dafür wahrscheinlich irgendwie sagen, so oh Gott, sagt doch, es ergibt Sinn und es, ist nicht, es macht Sinn. Nein, es macht Sinn. <lacht> ich sage gerne, es macht Sinn. Ähm, obwohl es ja eigentlich Sinn ergibt. Aber naja, was auch Sinn ergibt, ist die Karte weiter zu erkunden. Das heißt, wir schicken unsere Einheiten los, gucken, dass wir ein bisschen was ausräumen können. Also wir haben auf der ganzen Karte ja verschiedene Sehenswürdigkeiten oder Points of Interest äh, versteckt. Dementsprechend kann man da losziehen und ähm, es gibt hier zum Beispiel den Wolfsbau, den können wir angreifen und ich habe mir gedacht, ich kümmere mich erstmal darum, dass Leute ausgehoben werden und unsere Leichen, also die gefallenen Krieger, brauchen einen Grabhügel, da können wir dann ein Feuer entfachen und das sinkt so ein bisschen die Unzufriedenheit unserer Wikinger. Es gibt natürlich auch passive Boni bei einzelnen Clans, die das, die, die Unzufriedenheit grundsätzlich sinken lassen, auch da müsst ihr einfach schauen. Ähm, wie ihr damit am besten zurechtkommt. Das Arbeitsgebiet vom Holzwiller habe ich hier gerade noch ein bisschen überarbeitet. Und ihr seht, es kommen jetzt auch mehr und mehr Wellen. Und äh, dementsprechend habe ich meine Einheiten hier schon ein bisschen vorbereitet. Ich dachte, okay, wir brauchen jetzt den Berserker. Davon habe ich auch dann nochmal zwei ausgehoben. Und die Berserker können nämlich losstürmen und eine feindliche Armee oder feindliche Einheiten umstoßen. Und die Bogenschützen hier in diesem Fall agieren jetzt auch ähm, aus meiner Sicht ziemlich, ziemlich clever hinten aus dem äh, Hinterhalt heraus. Lassen sie einfach Pfeile auf die Gegner niederprasseln. Aber der Feind, wie seht es von rechts, ähm, hat auch Bogenschützen. Und die habe ich dann mit meinen Bogenschützen mal eben abgefangen. Und ich habe halt gedacht, naja gut, wenn jetzt Wellen kommen, habe ich doch bestimmt zwischen den Wellen noch ein bisschen Zeit. Äh, dem war nicht so. Manche Wellen kommen direkt hintereinander, manche Wellen kommen in Abständen. ist nicht immer ganz einfach. Aber die Berserker waren da, um zu regeln was man natürlich auch machen kann, das ist das coole, die Einheiten bekommen natürlich ein bisschen Erfahrungspunkte und wir können dann Einheiten aufstocken lassen und hier habe ich jetzt mit den Berserkern diesen Angriff gemacht, wie sie überrannt werden, man sieht so ein bisschen, ziemlich mächtig, ist eine coole Eigenschaft vom Wolfsklan, kann ich nur empfehlen das immer und immer wieder zu nutzen und wenn ihr diesen Überlebensmodus spielt Holt auf jeden Fall Bogenschützen und schaut, dass ihr euch irgendwo verschanzt, äh, wo ihr hohes Dickicht habt. Jetzt hatte ich hier zwei Minuten Zeit. Ich habe gedacht, okay, ich muss ein bisschen Einheiten äh, aufrüsten oder nachrüsten lassen. Äh, dazu müsst ihr in der Nähe der, des Trainingsgeländes sein. Dann könnt ihr nämlich die Bogenschützen auch wieder auffüllen, wenn ihr die entsprechenden Ressourcen habt. Jetzt habe ich hier ein Gelage ähm, veranstaltet. Das gibt auch noch mal ein paar passive Bonis. Die Leute sind zufriedener die Unzufriedenheit sinkt und das hilft uns dann eben entsprechend, dass niemand rebelliert. Weil das ist eigentlich das Letzte, was wir wollen, dass dann noch jemand rebelliert am Ende. So, die Bogenschützen, ihr es hier, man kann die Gruppe aufstocken und dann kommen neue Krieger heraus, die behalten dann auch die Erfahrung, was ziemlich clever ist. Also schaut, dass sie die Einheiten nicht einfach verfeuert, sondern guckt, dass wenn die Einheiten, wenn einige Krieger getötet werden, dass sie die Einheiten dann eben entsprechend aufstockt, damit sie die Erfahrung behalten. Die Waffenschmiede ist übrigens auch ein sehr, sehr, sehr wichtiges Werkzeug oder ein sehr wichtiges Gebäude, wenn es darum geht, unsere Einheiten zu stärken. Damit gibt es nämlich dann auch passive Boni, ähm, teilweise auch aktive Boni, wie zum Beispiel erhöhte Reichweite bzw. erhöhte Geschwindigkeit, ähm, stärkere Schläge, bessere Rüstung. Also auf jeden Fall sollte ihr diese Waffenschmiede relativ zeitnah bauen. Und ihr merkt ja auch gerade, ich spiele auf so einem mittelschweren Modus ungefähr. Und bei Welle 5 hatte ich hier gerade schon massiv Probleme gehabt. Es wurde ein bisschen besser. Aber äh, auch ich wurde ein wenig, naja, ein wenig übermütig. Sagen wir es mal so. Zumindest bei den ähm, späteren Wellen. Wir gucken uns die Welle nochmal an. Und dann zeige ich euch gleich nochmal, äh, im Detail, was ich meine. Ich habe jetzt hier wieder meine Berserker losgeschickt, die sind aber ins Leere gelaufen. Auch das noch. Verdammt. Da habe ich ge gedacht, ich kann damit losstürmen und äh, treffen, aber das war nicht der Fall. Hier kamen jetzt noch ein paar feindliche Speerträger. Auch die habe ich versucht zu überrennen und zu überrumpeln. Das hat zum Glück auch funktioniert. Ähm, aber auch da habe ich schon den Hinweis bekommen, dass die nächste Welle kommt. Also es bleibt überhaupt keine Zeit zum Durchatmen. Das Gute ist, die Krieger haben natürlich auch äh, verschiedene Fähigkeiten, die sie aktivieren können. Na, zum Beispiel ähm, mehr Kraft, mehr Power. Äh, schnellere Geschwindigkeit. Die Schildträger können ihren Schild, ihre Schilde hochziehen, sind dann langsamer und halten aber mehr Schläge aus. Ähm, hier jetzt die Bogenschützen haben sich gegenseitig ein Gefecht geliefert. Auch da musste ich dann nachher meine Bogenschützen direkt wieder aufstocken. Habe jetzt hier erstmal die zwei Überlebenden ähm, zurückgezogen, damit ich auf jeden Fall meine Eliteeinheit noch behalten kann. Währenddessen die Taverne hier schon am Arbeiten ist. Man guckt, dass man die Taverne irgendwo auf Waldboden platziert. Weil da kommen lustige kleine Bienchen raus und die machen dann den Honig und naja, daraus wird dann Met gemacht. Ähm, soll ganz gut schmecken. Auch ich habe mal Mehd getrunken. Meins ist es persönlich nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich bin nicht so der riesen met fan Aber ich verstehe, dass Leute es mögen. Hier sehen wir jetzt die Waffenschmiede. Zum Beispiel schärfere Exte kostet uns 20 Holz und äh, ein wenig Eisenerz. Das kann man natürlich mal easy investieren. Ähm, genauso mit den Bogenschützen mit den langen Bögen, dass sie eine größere Reichweite haben. Also es gibt hier verschiedene Möglichkeiten und Wege, das Ganze zu gewährleisten. Aber, wie versprochen, wir springen jetzt mal zu ein paar weiteren Wellen hinüber. Und ich habe nachher noch einen Drehner freigeschaltet. Mhm. Was da kommt, äh, zeige ich euch. So, drei Wellen später... Also jetzt ist Welle 9 von 25, kommen natürlich auch ein bisschen mehr Einheiten, andere Einheiten und dementsprechend Wölfe waren jetzt hier. Und ich habe in der Zwischenzeit auch ein bisschen die Karte erkundet gehabt und habe jetzt hier gedacht, okay, ich überrasche jetzt die Wölfe einfach von hinten und ich flankiere sie. Hat nicht so gut geklappt, um ehrlich zu sein. Und ich musste meine Einheiten so ein bisschen, ein bisschen haushalten. Ist natürlich auch nicht so clever, wenn man seine eigenen Einheiten abspaltet, insbesondere wenn man nicht so viele hat. Äh, dementsprechend ja. Die kam aber gerade von einem Raubzug zurück ähm, und hier ist es zum Beispiel auch der Fall, wir haben hier äh, verschiedene Möglichkeiten und ähm, hier war es jetzt so, ich habe uns Zeit, dass wir ein bisschen das verschaffen können, das Ganze zu beschaffen für dich, weil ein Boot braucht ich halt nicht. Und da haben sich plötzlich Einheiten mir angeschlossen. Also ihr habt verschiedene Wahlmöglichkeiten bei solchen Gebäuden. Und manchmal auch, wenn ihr sagt, ja, gebt uns ein bisschen Zeit, damit wir die Ressourcen sammeln können, ihr kriegt ihr plötzlich Einheiten zugeschrieben. So, ich habe dann gedacht, gut, wir haben jetzt gerade Winter. Ich brauche auf jeden Fall Nahrung. Wobei eigentlich, um sein braucht die Nahrung nicht mehr so ganz dringend. Aber ich habe trotzdem gesagt, ich baue hier so eine Mühle. Und wie die Mühle funktioniert, sage ich euch auch gleich nochmal im Detail. Aber ganz ehrlich, wenn ihr das erste Mal spielt... Fangt nicht mit dem Überlebensmodus an, nicht mit diesem Wellenmodus. Macht lieber irgendwie die Kampagne, die erklärt euch sehr, sehr viel. Ihr müsst bei der Kampagne ein bisschen durchmeißen, weil äh, das Tutorial erklärt wirklich die Grundlagen. Die kompletten Grundlagen, ähm, beziehungsweise die, die erste Kampagne erklärt die kompletten Grundlagen. Auch was äh, realtime strategy angeht, also was RT das RTS-Genre an sich angeht, wird nochmal komplett erklärt. Das heißt, für, für Veteranen, erfahrene Spieler... Ist das vielleicht so ein bisschen so, oh Gott, ja, komm, mach hin, ins Spiel. Ähm, ihr könnt aber auch diese ersten Mission-Tutorials relativ schnell, äh, einfach und simpel durchspielen. Ähm, aber dann wird die Kampagne doch nochmal ziemlich gut. Äh, wenn ihr die Kampagne übrigens sehen wollt, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Ähm, dann würde ich die Kampagne vielleicht nochmal irgendwann spielen. Und witzigerweise sehe ich jetzt erst im Nachhinein, äh, hat sich da eben gerade unten ein feindliches Boot durchgeschlichen. Das habe ich, hab ich gar nicht gecheckt, als hab. ich es gespielt habe. Ich habe es auch gerade nur durch einen Zufall gesehen. Können wir ein bisschen zurückspulen. Da, wo ich es gesagt habe, gerade da fährt nämlich tatsächlich ein feindliches Boot lang. So, und hier ist jetzt so, jetzt müssen wir das Weizenfeld. Wir, müssen nicht, wir, können die, wir, wir stellen die Weizenfelder nicht einfach random auf, sondern wir können wirklich Vierecke ziehen und äh, gucken und äh, ziehen dann halt hier geometrische Flächen zurecht, um uns diese Felder hinzustellen. Das ist, finde ich persönlich, ziemlich, ziemlich cool gemacht. Und wir sehen jetzt auch eben, ähm, wie effektiv die Fläche ist, auf die wir jetzt hier, auf der wir jetzt hier gerade bauen. Und, ähm. Das ist schon, das ist ein echt cooles Feature, finde ich persönlich. Ähm, und wir sehen aber auch, wir können nicht mehrere Felder platzieren, sondern es ist tatsächlich ähm, ein Feld, was wir hier definieren von der Fläche her. Ähm, wenn ich jetzt das hier Ganze nämlich jetzt gleich bestätige, dann äh, sieht man auch, zack, das andere Feld oben verschwindet. Das heißt, wir haben hier tatsächlich ähm, nur eine Fläche, auf der wir das Ganze bauen können. Aber trotzdem finde ich es persönlich, so wie man es aufzieht oder so wie man es aufbaut, äh, eine ziemlich coole Sache. Also das macht, äh, macht echt Spaß und ist ein cooles, innovatives Ding. Äh, anstatt irgendwie Felder im viereckigen Muster und so anzustellen, haben wir hier noch ein bisschen Variation drin. Es sieht optisch halt eben auch nochmal ansprechend aus. Und je nachdem, was für eine Fläche wir nutzen, bekommen wir eben die entsprechende Größe. Hier kamen jetzt übrigens die Gegner, die ich gerade auch schon auf dem Schiff gesehen habe. Hups. Ähm, die haben uns aber in den hohen, hohen Dickicht nicht gesehen und werden jetzt entsprechend überrascht. Während hier die Axtkrieger noch versuchen durchzubrechen, aber wir haben sie dann gebrochen und in die Knie gezwungen. So, aber ich habe euch ja versprochen, dass wir uns auch nochmal anschauen, wie das Helden-Gameplay in Frozenheim ausschaut. Dazu springen wir zu einer weiteren Welle. Ach, gut, noch nicht ganz. Ich bin hier gerade am Waren hin und her tauschen. Ich habe ähm, nämlich festgestellt, dass ich keine Steine mehr hatte und musste dann anfangen zu tauschen. Dementsprechend habe ich mehr Met produziert. So, also kleiner Hinweis: sammelt, wenn ihr Ressourcen einen Ressourcenmangel habt, sei es Erz, sei es Steine. Steine waren es bei mir. Ähm, schaut, dass ihr einen Marktplatz baut und irgendwas im Überschuss produziert, um das, um dem Ganzen so ein bisschen entgegenzuwirken. Man muss aber auch sagen, wer hier schön bauen möchte. Der ist im Überlebensmodus falsch. Macht er eher diesen Städtebau, Da könnt ihr ganz gemütlich und ganz entspannt bauen. Und dann könnt ihr richtig schöne, große äh, Wikinger-Siedlungen bauen. So, wir springen mal zu einer weiteren Welle und ich zeige euch mal so ein bisschen Helden-Gameplay. Mittlerweile habe ich 14 Wellen überstanden und die Wellen habe ich schon gedacht, ach, naja, das kriegen meine Soldaten auch schon hin. Wir haben jetzt hier unsere Helden und die Helden hat Kampffähigkeiten. Wir können ihr eine eigene Waffe geben, also... Ähm, Schild, Speer und so weiter können wir alles in die Hand drücken. Ähm, ich habe dann gedacht, ich gucke mir doch nochmal an, was hier passiert. Und habe gemerkt, äh, naja, eigentlich passiert da nicht mehr viel. Ähm, und bin dann eigentlich direkt zur Heldin zurück. Zumindest war es der Plan. Ich habe hier nochmal ein paar neue Sie Einheiten ja äh, rekrutiert. Denn die Wellen sollen eigentlich schwerer werden. Also. Ich bin ehrlich. Ja, es wurde ein bisschen schwerer, aber. So viel mehr war es eigentlich auch nicht. Wir leveln unseren Helden oder unsere Heldinnen jetzt hier aber, äh, indem ich zum Beispiel jetzt einfach mal hier eine leere Bärenhöhle aushebe. Und ich vermute, ich habe gegen diesen Bären schon versehentlich gekämpft. Vorher schon, habe ich aber nicht gesehen, beziehungsweise unsere Heldin hat automatisch gegen ihn gekämpft. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist sie ganz gut geeignet, um einfach so ein bisschen äh, loszuziehen. Hier gegen die Wölfe, easy, äh, überhaupt kein Problem. Ähm, sie levelt halt, wie gesagt, mit und wir können nachher dann in der ähm, Halle, also da, dort, wo sie rekrutiert wird, können wir eben auch entsprechend ihre Stats beeinflussen und auch ihre Fähigkeiten. Wir können ihr auch neue Fähigkeiten im Übrigen geben. So, hier haben wir jetzt den Auftrag bekommen, ich soll ein, ähm, ein Räuberlager ausheben, äh, bzw. diesen Papanditen in den Wäldern vertreiben. Und da gehört, easy, einmal kurz die Fähigkeit aktiviert, äh, sie stärker hat, kriegt ein bisschen Boni. Und prügelt dann auf die fünf Banditen hier im Wald ein. Überhaupt kein Problem, habe ich gedacht. Hat zum Glück auch geklappt. Allerdings war das schon ziemlich, ziemlich knapp. Wir kriegen dann einen Bonus, weil wir die Räuber äh, vertrieben haben. Haben das Lager nochmal ausgeräumt. Ich habe hier nochmal einen Karren entdeckt und habe gedacht, naja, nehmen wir alles mal mit. Alles mitnehmen, was geht. Und habe dann beschlossen, okay, ich schicke die Helden vielleicht doch nochmal zurück. Und zwar hier... In die Siegeshalle. Und dort können wir die Punkte vergeben. Zum Beispiel Gesundheit, Schaden, Aura. Wir können auch definieren, welche Waffen sie tragen soll. Und im späteren Verlauf, je nachdem wie viele Punkte wir haben, können wir halt eben ihr auch noch neue Fähigkeiten mitgeben. Ihr seht hier Welle 15 von 25. Ich habe da eine ziemlich große Armee äh, um mich herum geschart, Weil es war zu dem Zeitpunkt so, dass, die, äh, dass, wirklich nur, dass ich nur von der einen Seite angegriffen wurde. Ich wurde nur durch diesen Wald hindurch angegriffen Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, da oben ist auch noch ein Durchgang. Also irgendwo muss noch mal was passieren. Und ja, was soll ich sagen, es gab auch mal einen Angriff von oben. Dann später vielleicht nochmal mehr, ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt hier überhaupt mit reinnehmen soll oder nicht, weil der, der war eigentlich ziemlich unspektakulär. Das Trainingsgelände wurde runtergerissen, aber sonst ist nichts passiert. Also es war wirklich so... Ja, und jetzt, ach naja, dann lassen wir es halt so. Hier ist es übrigens so, ähm, ihr seht, ich habe genug Leder, und ich habe äh, also nicht genug Leder, aber dafür habe ich genug Klamotten. Und habe ich gesagt, okay, Gerberei, Produktion stoppen. 126 Klamotten reichen vollkommen, ich brauchte mehr Leder, also habe ich da ein wenig nachjustiert. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass ich nicht mehr genug Erz habe für den Rennofen. Und ähm, ja, die Heldin hat nicht geheilt, deswegen habe ich gedacht, okay, ich schicke sie zur Hütte des Heilers, denn dort wird sie definitiv geheilt. Und dann war schon so ein Moment erreicht, wo ich die Zeit einfach mit dreifacher Geschwindigkeit vorgespult habe, weil ich habe, so, naja, ob die Wellen jetzt kommen oder nicht, ist mir eigentlich auch relativ egal. Ähm, was mir nicht aufgefallen ist, dass die Bogenschützen nur noch teilweise mit einem Mann besetzt waren. Also ich hätte teilweise nur noch einen Bogenschützen in der Einheit. Na, naja, daraus lernt man. Also schaut am besten, wie eure Einheiten aufgestellt sind. Ich habe für die 25 Wellen habe ich ungefähr anderthalb Stunden gespielt. Wie gesagt, ich habe zwischendurch noch ein bisschen schneller vorgespult. Ähm, also, ihr könnt es euch halt individuell selber gestalten. Man sieht im oberen rechten Bereich auch immer die Spielzeit, das war jetzt in dem Fall eine Stunde und sieben. Wie gesagt, die Zeit läuft eben auch entsprechend schneller, wenn das Spiel vorgespult wird. Hier ist diese Unzufriedenheit, habe ich auch gemerkt, okay, es fallen immer mehr Krieger, diese jammern alle. Ach, ich veranstalte einfach mal kurz ein Festgelage, können die dann ein bisschen frei saufen. Äh, dann gibt es nochmal so einen Scheiterhaufen, wo ich ein paar Krieger drauf verbrenne. Also getötete Krieger, wir verbrennen keine lebenden Krieger hier, um Gottes Willen. Oder um Odins Willen, besser gesagt. Äh, sondern tatsächlich habe ich gedacht, okay, die toten Krieger werden dort geehrt auf diesem Grabhügel. Hat dann auch funktioniert und sorgt dann entsprechend dafür, dass die Unzufriedenheit sinkt. Denn ähm, je zufriedener die Bürger sind, desto eher, oder unsere Wikinger sind, desto eher können wir auch nochmal Gebäude upgraden. Und, ja, es sind sehr viele Informationen. Ich habe jetzt hier auch Wachtürme nochmal aufgestellt, ähm, weil ich gedacht habe, ach, naja, wenn die Wellen so einfach zu besiegen sind, dann werden es doch bestimmt auch so ein paar Wachtürme tun, in Kombination mit unseren Einheiten. Ja, und was soll ich sagen? Verlasst euch niemals darauf, dass äh, man nur eine Flanke schützt. Denn dann passiert nämlich genau das, was ich gerade angesprochen habe. Wir werden es gleich sehen, wenn eine der nächsten Wellen äh, angreift und auf uns zukommt. Denn ähm, das macht dann nicht mehr ganz so viel Spaß. Genau. Aber trotzdem, insgesamt macht Frozenheim echt eine Menge Spaß. Kann ich nicht anders sagen. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie so das Ende eines solchen Gefechtes aussehen kann. Denn wir sehen ja hier, wir sind jetzt bei Welle 8 von 25 insgesamt. Ähm, und ja, ich würde sagen, Bringen wir einmal rüber. Ja, viel Zeit ist nicht vergangen, denn die Armee taucht oben im Norden auf und äh, brennt unseren Trainingsstand nieder. Und ich habe gerade, hör, was ist denn jetzt passiert hier. Oh Gott, ihr seht es. Ähm, die feindlichen Einheiten kommen mit äh, Fackeln. Mistgabel nicht, äh, aber mit Fackeln. Äh, und ich habe gerade, super, toll. Da habe ich gerade zwei Verteidigungstürme aufgestellt und dann kommen die einfach aus dem Norden und greifen mich von dort an und reißen das Trainingsgebäude nieder. Gibt's ja wohl nicht. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir sie dann auch äh, niedergemäht äh, und ja, es war ein bisschen überraschend, muss ich ehrlicherweise sagen. Also da hat da mich das Spiel tatsächlich äh, äh, überrascht, weil ich habe gedacht, naja, wenn ich da Verteidigungstürme oder Türme hinstelle und 18 bzw. 17 von, von äh, 18 Wellen immer aus der gleichen Richtung kamen, ja, warum soll die nächste Welle dann eben aus einer anderen Richtung kommen? Aber naja, weit geirrt. Ich habe dann äh, da oben einfach einen Wachturm hingestellt und gesagt, was soll schon passieren? Und dann kam nämlich plötzlich schon die nächste Welle. Und dann artet das Ganze plötzlich in Stress aus. Und ich habe dann plötzlich noch eine zusätzliche Aufgabe bekommen. Ne? Eine Probe der Götter. Übernehmen die Kontrolle über einen Runensteiger. Okay. Ich okay. ähm, egal. Ich kümmere mich erstmal darum, okay. dass wir die Wellen abwehren. Und äh, unsere Heldin war dann nämlich auch mit dabei. Und äh, jetzt gehen wir tatsächlich mal zum Ende. Also zur letzten Welle. So, und dann kam die letzte Welle, habe ich zumindest gedacht, ich wurde vorher nochmal so ein bisschen, äh, naja, ich habe ein paar Einheiten verloren, bin ich ehrlich, ich habe hier neue Fähigkeiten aktiviert für unsere Helden. Ähm, zum Beispiel den Durchbruch, äh, da stürmt Sigrid dann auf die anderen Einheiten zu, der äh, Heldeninstinkt, da kommt dann ein Rudel Wölfe. das fand ich ziemlich äh, praktisch, und äh, ja, den Durchbruch auch nochmal, und genau. Weil ich habe gedacht, ja, letzte Welle, ich habe kaum noch Einheiten. Hups, äh, vielleicht nicht ganz so cool. Hab habe dann die Wölfe hier auch beschworen, die auch dann äh, direkt loskämpfen. Äh, das ist echt, echt praktisch. Und die letzte Welle hat es dann tatsächlich in sich gehabt. Und ich habe vielleicht ein bisschen zu oft die Zeit vorgespult. Also ich habe gemerkt, ich wurde so ein bisschen müde durch die Wellen. Es war halt so, oh, ja, noch eine Welle, okay, dann halt noch eine Welle, ja gut. In dem Fall ist Secret jetzt gerade hingefallen und gestolpert. Die Wölfe waren trotzdem noch da und ich habe gedacht, oh Gott, bitte, also oh Odin, äh, bitte, lasst mich jetzt nicht versagen. Ich möchte diese Wälde besiegen, ich möchte hier einen Sieg erringen und dann sah es plötzlich doch noch gut aus. Ähm, denn unsere beiden Türme da hinten zur Verteidigung, da stehen natürlich Einheiten drauf, die feuern dann natürlich auch mit. Uh, und das ist dann ziemlich, ziemlich hilfreich gewesen, um ehrlich zu sein. Sonst wäre es vielleicht ein bisschen... Ja, weil sonst wäre es vielleicht nicht ganz so gut ausgegangen, sagen wir es mal so. Und auch, dass ich äh, Sigrid, unsere Heldin, dass ich die habe äh, leveln lassen. Dass ich mit der ein bisschen losgezogen bin die und das Ganze gemacht habe. Ich glaube, das hat auch nochmal ein wenig dazu beigetragen. Dann habe ich hier gedacht, hm. Ja, aber jetzt habe ich doch alle Wellen geschafft. Warum passierte nichts? Und... Vielleicht war es auch ein Bug. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, es tauchte plötzlich dann noch eine Armee auf. Und ich dachte, okay, gut, dann kämpfe ich halt nochmal gegen die annähernden Feinde. Obwohl ja eigentlich schon Welle 25 von 25 durch war. Ähm, kurz darauf habe ich dann aber tatsächlich etwas bekommen. Sagen wir es mal so. Also es war halt so, äh, ja, es war nicht abzinnig. Ich habe mich gefreut. Tatsächlich, ich habe gedacht, yay, endlich habe ich, ich hab die 25 Wellen geschafft. Aber was jetzt? Warum muss ich weiterkämpfen? Warum fallen meine ganzen Krieger plötzlich? Kann doch nicht sein. Ich hatte aber hinterher, oder eben äh, nicht hinterher, sondern ich gleichzeitig auch noch neue Einheiten ausgehoben. Ähm, und habe dann gehofft, dass es irgendwie reichen wird. Zum Glück kam Sigrid auch relativ schnell zurück. Da war ich dann auch halb rot und habe gedacht, ja, aber jetzt, was soll ich denn jetzt noch machen? Und habe ich mir gedacht, naja, vielleicht, vielleicht muss ich ja auch noch äh, die Runensteine übernehmen, was ich mir eigentlich nicht vorstellen konnte, weil ich habe die Wellen geschafft. Warum soll ich dann irgendwie noch Runensteine einnehmen? Ich habe dann meine Einheiten im Wald platziert, weil ich dachte, naja, vielleicht packt das Spiel gerade ein bisschen. Ich habe gedacht, okay, gut, ich habe hier einen Runenstein auf der Karte, dann laufe ich da doch einfach mal hin. Und ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, was den Ausschlag gegeben hat jetzt am Ende. Ähm, aber ich habe gedacht, okay, gut, Sigrid läuft okay. los. Und schaut sich das Ganze mal aus der Nähe an. Weil ich habe dann parallel auch schon geguckt. Hä, habe ich vielleicht noch irgendwo anders Runensteine, ähm, die ich noch einnehmen kann. wenn ich jetzt die ganze Karte aufdecken muss, Gott bewahre. Aber dann kam hier schon, zack, Sieg. Und ja, ich habe mich sehr gefreut. Das war es dann auch schon mit Frozenheim. Und in diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Schreibt gerne was in die Kommentare und denkt dran, bis Sonntag. Gibt es auch noch einmal oder einen Key für Frozenheim bei mir auf dem Discord zu gewinnen? Schaut da gerne mal in die Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal, euer Metalizer.